Gegen Rassismus. Warum werden Leute für ihre Hautfarbe diskriminiert? Sie sind auch nur Menschen. Lilith sagt... Hey du blöde Kuh! Was soll das? Ich kenne euch nicht und habe gar nichts getan. Lisa sagt... Ja doch, ihr Schwarzen seid hier, um unseren Leben zu zerstören. Victoria sagt Nein, das machen wir gar nicht Lise schreit Doch, mein Vater hat wegen euch keinen Job mehr Victoria sagt Nein, dafür können wir nichts Lilith sagt Doch, ihr macht unser Leben zur Hölle Victoria sagt Nein, wir wollen nur ein tolles Leben hier haben Lilith und Luise springen auf Victoria <lacht> Und Nasja Nasja sagt Hey, hört auf damit, das ist nicht fair Lilith und Lilith hören auf und rennen weg. Nassia sagt zu Viktoria. Komm her, ich helfe dir. Danke, bitte. Nassja sagt zu Victoria: Victoria, ich muss dir was sagen. Das sind meine Schwestern. Ich schäme mich für sie dafür, was sie gerade gemacht haben. Deswegen weiß auch keiner, dass es meine Sch Schwestern sind Victoria ist gut ist nicht schlimm das tut nur ein bisschen weh ja sagt es tut mir leid für das was meine Schwestern gemacht haben in der zukunft werden nasja und victoria beste freunde sein